Yo, hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 äh, das remake mein gott da muss ich ja noch dran denken ob ich vergessen ähm, ja in der letzten folge haben wir uns hier den reaktor genähert den wir in der luft jagen möchten und ja der wurde natürlich bewacht von so einem boss von so einem skorpion so ein skorpion roboter -viech. und ja darum haben wir uns auch gekümmert und die bombe ist gezündet 20 minuten haben wir zeit zu flehen und wir hauen jetzt hier ab ne lass mich immer mal... lass mal hier noch ein bisschen gucken ne? nein haben wir keine zeit im gegensatz zum original läuft die zeit hier nicht im menü ja weiter das heißt ich konnte auch schön pausieren und so und ja ähm, 20 minuten ist eigentlich genug also ich nehme an es werden noch kämpfe kommen und so ne die Zeit ja, natürlich auch weiter läuft. Da sind auch Boxen ehrlich. Werden die er platziert? Ich muss die sogar kaputt machen. Ich brauche Heiltränke. Ich habe doch schon Menge verbraucht im letzten Kampf, weil der Boss der war ganz schön habe ich so. Ja, Barrett ist nicht in unserem Team gerade. Kannst ne die Viecher? mir sogar bekannt vor die auch schon hier aufgetaucht vorher so jetzt gehen wir nach hause genauso eine pause nach hause und pause ich glaube so eine explosion wenn man nicht überleben wenn man hier in der nähe sind und dem hintergrund natürlich wieder bombing mischen halte ein jesse ja, aber schon gedacht, wo ist sie? Ist sie rechts oder links? Also da kann ich nicht weiter, also nicht waren sie ist links. Ne? Die zeit bleibt sogar stehen. Komm schon. Zeit gleich sogar stehen. haben doch bestimmt mehr als genug Zeit. Ah, ja, bin ich ein bisschen... weil die Casual Gamers hier. So die Casual Gamers hier gerichtet, ne? Da darf ich in den Katzenziehens weiterlaufen. muss man sie auch retten wie im original genau Ist sehr gut oh. aber hier ist eine truhe ich brauche heiltränke mm -hmm. Und konzentriere dich aufs Klettern. Ja, ja. Wenn ich nicht rede, wenn ich so Mach doch was ja. du willst. Oh nein, ist er muss mit einem Arm klettern, weil sein anderer Arm Maschinengewehr ist. Ja, das wird übrigens, das sollte eigentlich nicht erklärt werden in diesem Spiel, ne? Und das wird erst sehr viel später im Spiel erklärt, <lacht> im Original. Also ja, für die, die jetzt neugierig waren darüber, weiß nicht, ob das Spiel nein! auf eingeht. Jesse, die Tür ist jetzt wichtiger. Aber um mich keine Sorgen! Hab ihr Soldat geleitschutz? Ex-Soldat! Da sind Sie! Auf der Weg! Da steht da irgendjemand! Ist so ein durchgehender Angriff deswegen! wie ich die einfach so durch die gegend schon ja, noch 16 minuten ich glaube nicht mal im original war das so knapp irgendwie ich glaube man hat immer noch zehn minuten danach so Außerdem kommt jetzt noch mal so ein skorpion bus ah ja. eigentlich klug wenn wir den aus dem weg gehen würden ne? aber das macht ich will die erfahrungspunkte glaube ich weiß nicht wie schwer das spiel noch sein wird äh. ja, ich bin mal kontern ich kann da irgendwie kontern glaube ich in diesem modus ne? ja jetzt greift natürlich nicht an äh. los kontern äh, nicht kontern kombi ist schwer, vielleicht nicht der beste Moment, wo ich solche Sachen ausprobieren sollte. Nee, wir haben die Zeit damit, äh. aber ich will es halt wissen. Okay, ja, du mach Schockschuss aus der Schau besiegt. Jetzt tanz ja, das ist meine Siegespose machen wie im Original, weil ich zehn Sekunden wieder hier verballern. Ich nehme die Sachen automatisch auf. Ne ich laufe immer noch so auf die zu. So ich glaube, ich werde ich nehme die automatisch auf. Da ne joggen war noch ein bisschen nach oben. Ich kann ja rennen, genau. Warum ziehe ich mein Schwert da? Ah, du hast frei eingesetzt? Ey. Ich war eigentlich auf den anderen, aber okay. Und solche extra angriffe nicht weil auf den. da rennen wir mal ein bisschen jetzt gleich als am exkludieren also ich brauche die eiltränke deswegen auch mp glaube ich ich habe blaue zahlen gesehen als mp oh die typen kenn ich noch könnte auch ballern ich ne? so. <lacht> bin der weicht einfach aus so jetzt habe ich gekontert. boah war boah, ist einfach weggeflogen ey. Boah. ich höre die immer noch nicht ey habe ich schon die musik runtergestellt ey, im letzten part so jetzt ein bisschen job Aber ich sehe gerade ich bin gleich tot wir sind das schon wieder passiert ah. ja, Barrett. Oh, du hast keine geil ich muss ja echt aufpassen im spiel ey. das ist gar nicht so einfach Na, no, da oben war auch noch einer. Cool. Barrett, Heilung, bitte. Schneller, schneller. Danke. Ich bin schon wieder leicht tot. Wie ist denn das schon wieder passiert? Boom. Schock und weg bitte und Konter. Geht auf den, den ich nicht erreichen kann. Ja super. Es wird heiß. Nein, das wissen nur du, Cloud. Ja, du hast ja gerade. was so? <lacht> Was war das? Da komme ich nicht ran. So. Da komme ich nicht ran. Ja. Hast du gedacht, ne? Hast du gedenkt? Oh, okay. Denken Sie sich so: Ihr macht unsere Sache nicht kaputt. Wir machen es selber kaputt. Ist was passiert, Cloud? Voll cool, der macht sich keine Sorgen oder der ist einfach nicht aufgepasst. Wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie in so eine Trance. Wo bin ich eigentlich? So haben wir hier noch was. Ich weiß, alles ist am beben und so, aber ich muss doch gucken, weil ne? ich da eine ultimative Waffe irgendwo versteckt. Ah, genau wie im Original. Wir werfen hier noch im letzten Moment hoch. damit ist unsere Arbeit erledigt, ja. Wir haben gerade ja, einen riesigen Reaktor kaputt gemacht und, ja, für ganz schön Chaos gesorgt. Weil es euch noch nicht aufgefallen sind. Wir sind Ökoterroristen. Ja, wir wollen dem, wir wollen, äh, den Planeten davor retten, wenn nicht die ganze Energie ausgeht, indem wir ich Sachen kaputt machen. nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Marco Gase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts anbekommen. Der Planet geht vor. Ja, oh. ja den Planeten, den wir gerade ein bisschen kaputt gemacht haben. Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los, für uns hin. Okay, geht klar. Gut. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Hm, warum ist hier nur so ein langer Gang? Ach, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Good. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Aber warte, ich geh auch zu euch, ne? Ja. Komm schon, wart hier. Ich oh. Waren das gerade meine schlotterten Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. marco Katalyse, ob es am Schießpulver lag? Jesse. Dafür ist später Zeit, Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Na, ja, rüsten ja, mit Lunchboxen. Ah, okay. Hier sind voll die Profis. Quatsch? Nur noch ein Stückchen. Ich nach der Dicke wer, Bix, weil ja, big, ne? Von hier können ja. wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Aber ich konnte die beiden noch nie auseinanderhalten. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. Das ist ein komischer Name. Was los? Der Sprengsatz ist scharf. Jawohl, noch mehr Explosionen. Das ist Barrett voll so ja yeah, Explosion. Hey, oh. Oh, okay, weiter Los weiter. <lacht> Wie Barrett sich Folge voll gefreut, ja, wollen mehr Explosionen. <lacht> Alles kaputt machen. Dies ist eine Durchsage des Shinra Katastrophenschutzes. Dies ist eine Durchsage Es in diesen Zonen von extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden den Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl so viel des Guten. Äh, ehrlich nicht? Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Ihr habt nicht daran gedacht, dass Explosionen vielleicht, weiß ich nicht, Leute schaden können? musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merke es schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Nicht verzagen. Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln! Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Hm. Daumen nach oben. Und, Chefe? Was nun? Wie geplant wir Machen uns aus dem Stau aus, klar und get Schon noch kurz die Truhe. Hier, ne? So, ich hoffe, in diesem Schatz von ist auch irgendwann mal lohnenswert drin, außer nur so Heilobjekte und so die kriege okay. rein, ich auch in Box zu so kaputt, mache. Zu. Bis später. ist hey. Wo ist nicht Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. noch nicht zu noch nicht zu Ende. später. Bis wurde Geld versprochen. Also. Heimateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. wer dir ja bezahlt. Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Hm. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazu gehörst. Das ist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. So kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Ship. Äh, neue Funktionen, Ausrüstung und Materia. Ah, nicht mehr Substanz. Probier's aus nee, ja, Okay, ich habe das Tutorial Anzeigen nicht gemacht. Okay, ich hoffe, es bleibt ein halbwegs So. so Panzerschwert. Ähm... Da drei Materie einsetzen. Wir haben Feuer bzw. Glut. Und Heilen. Das wir haben jetzt einen Heilzauber. Halt und ja, wenn wir die da reinpacken, dann ändern sich unsere Staatswerter ein bisschen. Wir haben jetzt ein mehr MP. Okay, alles klar. Mehr haben wir nicht, ne? Cool. Ich schipp die beiden. Was machen wir, Komm, Hause? wir? müssen schnell nach Hause. Wir doch nicht, oder? Mm, ja. wir tun die richtige Sache. Machen ignoriert einfach den typen mit dem riesen der der durchläuft ne? ich bin überhaupt nicht verdächtig wenn sich ja niemand bedient dann nehme ich halt ne? oder schon einer okay das leben hm, hm, hm, hm, hm, was geht Genau, dein, dein Zuhause ist kaputt. Das explodiert. <lacht> die Stimme von Cloud kommt mir bekannt vor ich habe die schon mal gehört. meinst die genau vor der du da stehst alles klar ich, ich kenne die stimme ich mir fällt jetzt noch nicht ein ich würde erst ich hätte erst gedacht hier stimme von trunks Yami yugi war turk aus Scrubs. ich glaube die ist dann nicht die stimme Was ist denn? Nope. Was geht? Macht dir das gar nichts aus? <lacht> der wand läuft die ganze zeit das shinra thema sehr cool der steht. Na, ich war mich wann die eine hier kommt ich warte die ganze zeit schon auf was Das Gesehen war aber nicht im Original, Wieso? Und das ist nein, das ist nicht die Szene, die ich gemeint hatte, als ich gesagt habe, ich warte hier auf was aber die mussten noch. Das ist ein bisschen Fanservice, habe ich so das Gefühl, weil von diesem Charakter wird man nicht mehr so viel sehen in der Zeit, die wir hier verbringen. Deswegen den sieht man erst so, den sieht man eigentlich fast gar nicht so, wenn man so über danach denkt, im Spiel aber irgendwie musste dem mussten wir den ja hier reinpacken ne? ich tue jetzt einfach den Namen hier so vollkommen von mir hinaus hören ich nehme an jeder weiß wer dieser Charakter ist ne selbst wenn man Final Fantasy VII noch nie gespielt hat so also Cloud und diesen Charakter kennt man glaube ich Jetzt kann ich Vita einsetzen, okay. Ja, falls es nicht gemerkt habe Cloud Kopf ist ja ein kleines äh, ganz schön großes Frack. Ja, also, das stimmt nicht alles so zu 100 Prozent. Manchmal, also, das war schon im Original richtig so. Dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Na, sogar das Spiel tut nicht verheimlichen. Der Name dieses Charakters ist also... Zu, ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns... Wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon. Es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh! lass mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Einfach ignorieren. story die blumenverkäuferin spoiler das spiel scheint irgendwie nicht so ich nehme an mache spiels haben jetzt aus. Ich so gedacht ne ja, jeder kennt das spiel ne und ich habe ja untertitel und so nicht eingestellt das sind die normalen einstellungen also da hat man schon den namen von dem charakter gesehen also ja ich gesagt, es auch ein charakter immer neben cloud auch eigentlich karte Ah, zum ersten Mal ich die Karte aufrufe. Wie gesagt, neben Cloud ist dazu so einer der Charaktere, die man schon kennt, so im Vorhinein voraus. Ja, hier ist nichts ehrlich. Da oben aber, pass auf. Ich so Gefühl, ich muss hier hin. Also ja, also deswegen haben sich die Macher wahrscheinlich auch so gedacht. Ja. Nicht so, hm. so, jetzt. Da muss ich hin, ne? Und wie komme ich jetzt, wo komme ich jetzt hier hin? Dann? Nope. Weil man diesen Charakter schon kennen haben die sich wahrscheinlich so gedacht. Ja, komm. Pack einfach den Namen von dem Charakter da rein. So. Alles klar. Dann. Ähm. Wo bin ich jetzt hier, ey? Was für ein schlamassel Hier sind wir sicher, nicht wahr? So, da muss ich hin. Ich gehe ja voll den Umweg gerade. Was ist dieses Leland da? Das was Leland ist. Ich weiß was Lila ist. Normalerweise in Final Fantasy 7 sind Beschwörungsmaterien. Ich krieg doch nicht schon so früh eine was ist mit der los <lacht> du kannst niemanden beschützen nicht mal dich selbst Alles in Ordnung? Dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Hm. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich? Ist sie umsonst? Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Äh, hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze? So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Oh. Nicht so im Original. Leg die Waffe hin. Ja, man, die sehen Seen die Fischer nicht. nicht. ja Warte mal, meine Blumen schon ja, Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt hier, den Dings zu benden, oder? Im Part. Und ja, dann würde ich sagen, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 7 Remake. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.